Wieder aus dem Garten. Naja, so ein Lager, auch wenn es nicht stattfindet, ein bisschen Lagerstimmen darf doch hier aufkommen. Lasst uns doch jetzt gemeinsam kurz ein Zelt aufstellen. Los geht's. So, das Zelt steht. Das ging doch schnell, oder? Naja, was denkst du? Wie lange haben wir gebraucht, um das Zelt aufzustellen? Waren ist es 5 Minuten, 10 Minuten, 20? Du kannst dir mal überlegen, wie lange wir wirklich gebraucht haben. Ja, manchmal rennt die Zeit davon. Man schaut auf die Uhr und denkt, oh, schon wieder 5 Stunden vorbei. Manchmal schleicht sie aber auch langsam wie eine Schnecke man weiß gar nicht, wann die Zeit endlich vorbei ist. Ich möchte euch heute mitnehmen zu einem Bibeltext, zu einem Menschen, zum Mose, der bestimmt noch keine Uhr hatte. Aber auch schon der kannte die Zeit, die rennt oder langsam unterwegs ist. Ich lese den Psalm 90, den Vers 10. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch selbst noch die besten Jahre sind voll Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen sie vorbei? Ja, wie schnell gehen die Jahre vorbei? Voll Kummer und Schmerz. Wenn man das so liest, könnte man schon langsam Depression kriegen. Aber zum Glück bleibt es nicht bei dem. Zum Glück haben wir nicht nur Schmerz, und Sorgen hier auf Erden, sondern wir haben auch Schönes. Und von dem berichtet auch der Mose, wenn er weiter schreibt. Er schreibt weiter im Vers 14. Überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade, dann werden wir singen und fröhlich sein bis am Ende unserer Tage. Schenke uns so viel Glück, wie du uns zuvor Elend geschenkt hast. Gib uns jetzt genauso viele Jahre der Freude, Zeige uns, wie wunderbar du handelst und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lass unsere Arbeit gelingen. Ja, auch wenn heute Sonntag ist und die meisten von uns nicht zur Arbeit gehen müssen, möchten wir uns doch daran halten. Gott, Schenke uns Gelingen, schenk uns deinen Segen und deine Freude, die du uns versprochen hast. Das nimm doch heute mit an deinen Tag und das wünsche ich dir, egal wie schnell heute die Zeit für dich vergeht.